ziemlich schockiert über diese Aussage von meinem Vater, weil wir als Bahá'í durften einfach vor einem Mohammedaner nicht einmal Aloha sagen. Das ist die Geschichte von einem Tag, wo sie ähm, aus, aus Yazd Ein, ein bekannter Yazdi-Unternehmer in Drab St. John hat, brauchte jedes Jahr, während drei Monate, hatte den einen Priester oder Hund aus Yazd gebraucht beim Namen von Ansori. Und da hat die Leute äh, ziemlich angefeuert, die Bahá'í anzugreifen und auch wegen der Bahá'í-Sache viel gesprochen, gegen die Bahá'í-Sache. Und eines Tages ähm, ist äh, ein Rechtsanwalt aus Kermon, der auch mein Vater vertreten hat, in manchen Fällen in Raffsinger, ist zu uns gekommen, das war früh Vormittag. hat gesagt, ich war im Gericht, und da ist Gerücht, dass die Leute werden heute das bahai Zentrum äh, in Feuer stecken und auch äh, das Haus von innen und werden auch sie umbringen. Mein Vater hat gesagt, ich überlasse mich dem Willen Gottes, ich bleibe hier. Was Wille Gottes ist, soll geschehen. Das war vormittags, dann am Nachmittag, frühen Nachmittag, ein sehr guter Nachbar von uns ist gekommen, hat gesagt, ich habe dem Iraj, das war der Fahrer von uns, gesagt, er soll das Auto aus, dem, aus der Garage rausholen. Das Auto steht bereit vor dem Haus. Und es ist besser, wenn Sie und Frau Gemahlin, die Familie nach Kärnten fahren und nicht hier bleiben, weil die Leute haben jetzt gerade das Bereitzentrum angegriffen, in Feuer gesteckt. Und die haben auch effektiv alles unter Feuer gehabt, im Breitzentrum in Ratzinger. Und dann, mein Vater hat mir gesagt, kannst du ein Gebet sagen? Oh. Du, ne? Ich war 13. Mhm. Ich war ziemlich schockiert über diese Aussage von meinem Vater, weil wir als Baha'i durften einfach vor einem Mohammedaner nicht einmal Aloha Allah die Art und Weise, wie die Bahais sich grüßen. Du sagst, heute ist der glorreichste, was ja eigentlich sie, kein Schimpfwort Die Bahai, wenn sie sich okay. treffen, die sagen Allah Abha. Als Bahai, wenn, da, wenn zehn Bahai da sind, ein Muslim dabei, dann sagen sie alle Salam und nicht Allah Abha. Das war natürlich für mich schockierend, aber trotzdem, weil er mir gesagt hatte, bin ich hingegangen, habe ein Gebetsbuch geholt und mit geschlossenen Augen einfach das Buch aufgeschlagen. Und da ist ein Gebet gekommen, das ist wirklich fantastisch. Das ist ja und äh, treue Diener von Bahá'u'lláh. Du lebst durch den Gottessegen, aber brauchst du von den Heimsuchungen gar keine Sorge haben. Also es geht Satz für Satz weiter über die Angriffe der Feinde und dass, dass dem trotzdem keine Sorgen haben. Dann heißt es auch in einem Satz, dass äh, die, der Angriff oder der Widerstand von den Olemans ist wie der, wie der Angriff von der... Ein Moskito, da ist aber in, in Iran sehr äh, wichtig, dass dieser Satz, weil wenn, wenn wir auf, auf der Terrasse unser, im Sommer unser Bett hatten und dann die Moskitos, die wurden die ganze Zeit haben angegriffen und konnten nicht schlafen, nur wenn es einmal ein leichter Wind kam, dann gab es keine Moskitos. Der Wind hat die Moskitos weggetragen. Dann sagte der: uh, The power of the uh, of the Holy Word is like a strong uh, hurricane. Yeah. You know, and with das alles wegbewegt. Jedenfalls, warte ich, hier, wann dieses Gebet zu Ende war, dann hat mein Vater sich herzlich bei ihm, bei dem Nachbar, bedankt, dass er besorgt war über uns, dass er gekommen ist. Dann sagte er, dieses Gebet ist die Antwort auf Ihre Aussage. Ich bleibe hier und verlasse mich in die Hand Gottes, was es so Das war natürlich leicht gesagt für ihn und er ist wieder weggegangen, hat sich bedankt, okay, sie können entscheiden, wie Sie wollen, er ist er weggegangen. Dann natürlich war ich als 13, 12- oder 13-jährige Junge ziemlich aufgeregt über die, die Erwartung von was geschieht jetzt. Und dann unser Haus war das einzige Haus in John das zweistöckig war. Das war so hoch, dass man die ganze Stadt und die umliegenden Straßen an sich sehr gut übersehen konnte. Ich bin sofort, wie er weggegangen ist, dann bin ich auf, die, auf das Dach gegangen und habe gesehen, dass eine große Masse von Menschen vom Weiten kommt in unsere Richtung. Dann bin ich runtergelaufen zu meinem Vater und gesagt, die kommen, die sind unterwegs. Dann hat mein Vater gesagt, ruf mal deine Mutter, kommt hierher, wir beten zusammen. Dann habe ich meine Mutter gerufen, die sind dann zusammen zu ihm gegangen, haben einige Gebete gesagt, das Tablet von Ahmad und andere Gebete und wenn das fertig war, dann bin ich wieder hochgeklettert. Ja, weil man sagt aufs Dach, man muss wissen, dass die Dächer im Iran flach Flachen. waren, wie eine Terrasse. Ne? Nicht, dass der ja. Sohn auf dem Dach stimmt. Ja, weil Terras im Sommer die meisten die schlafen auf dem Dach an sich. Die Rasse eigentlich. Ja, <lacht> ist alles flach. Ja, dann habe ich gesehen, dass sie hinter der Wand von unserem, unserem Garten sind. Dann bin ich runtergelaufen, habe meinem Vater gesagt, sie ja, sind die sind <lacht> jetzt hinter der Wand bei uns. Hat sie so welche Wand? Ich habe gesagt, die Wand auf die andere Seite. Das war aber unser Haus. War in der Mitte ziemlich groß. Es waren vielleicht zwei Hektar Grundstücke und Garten und, und Pistazien und, und alles Mögliche. Und ähm, da waren drei Straßen, die das Haus umgeben haben. Es war einmal die Hauptstraße, die Autostraße war nach Kerman, nach der Hauptstadt, Provinzhauptstadt Kerman. Dann eine Seitenstraße zu uns, zu einer Seite von unser, unserem Haus. Da waren wir ein, hatten wir einen Eingang. Auf der Hauptstraße hatten wir auch einen Eingang. Und auf diese Nebenstraße hatten wir auch einen Eingang. Dann war eine dritte Straße auf der anderen Seite, links, die äh, uns getrennt hat von unseren Nachbarn. Und äh, diese Gasse, die führte zu einem Weg nach eine, einem Dorf namens Sadiqabad und in diesem Dorf hatte mein Vater ein Grundstück äh, hergegeben, um einen bahai äh, Friedhof zu errichten. Mein Vater hat gesagt, ja wo sind sie? Ich habe gesagt, in, in dieser Gasse dort. Ich habe gesagt, ja dann, du kannst beruhigt sein, die werden uns nicht angreifen. Ich sage, ja wieso denn? Ich sage, ja wenn sie wollten uns angreifen, die würden wahrscheinlich durch die zwei Türen reinkommen, die dort stehen, aber nicht auf die andere Seite, wo keine Tür ist. Aber die sind haben diesen Weg eigentlich benutzt, nach Sadarabad gegangen und dort die Tür von dem Friedhof-Eingangstür verbrannt und reingegangen. Und dann äh, einige Gräber aufgemacht. Einige, Ein paar von diesen Gräben, da drin waren noch neulich beerdigte Leichen an sich, die sie rausgeholt haben und alles verbrannt haben. Und das ist eine Geschichte, die wirklich in vielen Städten von Iran sich wiederholt, auch jetzt in der Zeit von der Iranischen Revolution, äh, Republik. Islamische Republik, das ist Gang und Gebe, dass sie die Friedhöfe angreifen, kaputt schlagen in Shiraz und in anderen Städten auch. Wie wir dann erfahren haben, was alles passiert ist, dann ist am Abend spät, nachdem es dunkel war, hat mein Vater gesagt, mit meiner Mutter und ich, wir sind zu dritt, nach Kerman gefahren und zu einem sehr guten Freund von ihm, der ist auch ein Bahai, das auch Geschäftsfreund war von ihm. Ja, dann hat mein Vater alles unternommen, die ganzen Behörden von dem äh, Gouverneur, Polizeidirektor von äh, von Kerman, was eigentlich für die ganze Provinz zuständig war und auch Gendarmerie in Iran, war es neben der Polizei war auch die Gendarmerie für Ordnung zuständig. Hatte auch äh, den Gendarmeriechef besucht und so weiter. Das war einige Tage, hat es gedauert, bis äh, er all diese Leute aufgesucht hat, um Schutz zu bekommen. Äh, das Ziel waren nicht nur unser Haus, und, äh, waren auch andere Bahá'í. Fünf Bahá'í-Familien waren eigentlich Zielscheibe. Jedenfalls, dann haben diese sozusagen äh, Kommandeure der Streitkräfte <lacht> haben entschieden, erstens den Polizeichef von Rafsanjan sofort zu ersetzen. Also Dann haben sie einen neuen Polizeichef namens Herrn Kamran, hieß sein, sein Name. Er war verheiratet mit einer Bahai-Frau und war den Bahai sehr gut freundlich eingestellt. Der Kamran hat für Ordnung gesorgt. Aber zusätzlich haben sie noch für jedes Haus vier oder fünf Soldaten. Für jedes Haus fünf oder fünf Soldaten, eins für jedes Haus. Nein, fünf Soldaten für jedes Haus. Aber natürlich die, von Seiten von Baha'i-Haushalt wurde natürlich die Verpflegung ähm, und äh, für die Soldaten eigentlich besorgt. Äh, und ich kann mich erinnern, und die hatten auch diese Politik angewandt, dass die Soldaten aus Belutschistan hingeschickt haben. Diese Belutsch-Gegend, belutschestan soldaten wo jetzt heute auch wirklich sehr viel dort Demonstrationen sind äh, gegen die bestehende Regierung, die sprechen ihre eigene Sprache. Die haben ein eigenes Dialekt und verstehen normalerweise das normale Persische nicht. Außerdem sind sie auch Sunni-Moslems und nicht Shia. Also die haben diese extra ausgewählt, damit die nicht eventuell unter eine Decke äh, gesteckt werden äh, mit den anderen Aha. Leuten in Rafsanjan. Das war die Geschichte von damals, was auf mich einen ziemlich tiefen geistigen Eindruck hinterlassen hat. Du hast gesagt, dass aber ein anderer Schlüsselmoment war dazu beigetragen hat, dass da dann nur aber später aus dem Iran ausgewandert sieht, äh, war die Begegnung am Shoghi Effendi. Äh, Shoghi Effendi ist ja das, der Enkelsohn von Abdulba und Großenkel von Baha'u'llah. Und Abdulbar hat testamentarisch Shoghi Effendi als seinen Nachfolger und was man auf Deutsch nennt, der Hüter der Bahá'í Religion oder in, auf Englisch the Guardian of the Bahá'í Faith, äh, ernannt. Äh, zu dem Zeitpunkt vom Tod von Abdul Bahá war schon Effendi in, in Oxford, England, wo er äh, war um äh, Englisch hat, und ja. hat dort studiert. Und 1952, äh, das war Ende April, sind wir, mein Vater und meine Mutter und ich, nach Haifa zum Besuch von den bahay und von Shoghi Effendi. Nach der Unabhängigkeit von Israel und nachdem es einigermaßen Ruhe da war, dann hat Shoghi Effendi zugelassen, dass die Freunde können nach Haifa zu Besuch fahren oder fliegen. Shoghi Effendi hat damals die Gewohnheit gehabt, jeden Tag äh, nachmittags zum Bahai Pilgerhaus zu fahren dieses Bahai, alte Pilgerhaus die in der Zeit von Abdul errichtet wurde war in der Umgebung von dem Schrein von Bob in den Gärten von Schrein von Bob und die Pilger die haben draußen äh, gewartet auf sein kommen und hat er dann mit den ganzen Pilger, die waren immer, im Maximum immer neun Personen, äh, hat den Weg gemacht durch diese Gärten und hat nicht nur über die Bahai-Geschichte, sondern auch die äh, Entwicklung von dem, Bahai, äh, von dem Schrein, von dem Bau, von dem Schrein von Bob, Gesprochen, der Schrein von Bab war zuerst äh, in Form von sechs Räumen von Abdul gebaut worden. Dann nach dem Tode von Abdul hat Shoghi Effendi drei weitere Räume dazu gebaut, insgesamt neun Räume. Und dann einige Jahre später hat er angefangen, diese Superstructure, was wir heute sehen mit dem goldenen Kuppel, hat er angefangen später zu bauen. Als war, ihr da wart, auf Besuch 53, was stand da? Als wir dort waren, da war nur die, die zweite Etage von diesem Superstructure da. Jedenfalls der Besuch von Shogi Effendi und Besuch von den heiligen Schreinen, von Bahá'í heiligen Schreinen, war für mich wieder ein ganz wichtiger Faktor für meine geistige Entwicklung. Ein anderes e Ereignis, was für mich auch einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, das war 1948, da war ich zwölf Jahre alt. Da sind wir mit meinen Eltern und Herrn Abdul Hamid der ein sehr bekannter Bahai-Gelehrter war, nach Aserbaidschan gereist. Diese Besuche und die Ansprachen von Herrn Esha haben auf mich auch einen tiefen geistigen Eindruck hinterlassen. Ganz kurz über Herrn Esra möchte ich erzählen, dass er ein sehr bekannter Gelehrter, islamischer Gelehrter war in Hamadan. Jetzt weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Ich sag, war das Hamadan oder Malayer in Iran? Und äh, war wirklich der erstrangige oder Gelehrte, islamischen Gelehrter in der Stadt. Seine Ansprachen, religiösen Ansprachen, die normalerweise immer die Ulama halten, waren wirklich sehr äh, aufrichtig und nicht aufhetzend wie Manche andere Olamus. Das hat die bahai gemeinschaft in der Stadt ermutigt, unbedingt die Botschaft des Erscheinens von dem Verheißenen, dem Bab und Bahá'u'lláh, dem zu überbringen. Und wie es das machen, konnte, man, konnte sich keiner trauen. Das waren eigentlich sehr strenge Verhältnisse, damals noch schlimmer wie heutzutage, dass die Leute überhaupt nicht wagten, über die Bahá'í-Religion zu reden, ganz speziell mit einem ganz bekannten Gelehrten. So, den Plan, den sie gemacht haben, diese... Einige Bahá'í aus der Bahá'í-Gemeinschaft, der war er hat jeden Freitag nach dem äh, Moschee-Gebet, also Freitagsgebet, ist er durch eine, einen Park nach Hause gegangen. In diese Bahá'í-Freunde, einige, haben dann den Plan gemacht, dass sie auf seinem Wege, wo er vorbeigeht, auf einer Bank sitzen und Baha'i Gebete singen. Und dann hat er selbst diese Baha'i, die dabei waren zu beten, angesprochen. Er hat gesagt, die sollen ihm erzählen, wo hier das stammt. Das war natürlich die Erfüllung des Planes. Und dann haben die Bahá'í angefangen, über die Bahá'í-Religion ihm zu erzählen und dann auch Bücher geben, zu studieren. Und schließlich nach seinem Studium, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, hat er sich als Bahá'í erklärt. Dann wurde er natürlich angegriffen von der islamischen Seite. Er war ein sehr tiefer Gelehrter, nicht nur was die islamischen religiösen äh, Kenntnisse anbelangt. Nachdem er Bahá'í geworden ist, hat er angefangen, Englisch zu lernen, weil Shoghi Effendi empfohlen hatte, dass die Bahá'í sollen Englisch lernen. Mhm. Englisch und Arabisch. Arabisch konnte er sowieso, dann hat er angefangen, Englisch zu lernen. Und er hat sich so weit im Englischen vertieft, dass er die Nabil's Narratives, das ist ja die Baha'i-Geschichte, von der Baha'i-Geschichte, was Shoghi Effendi kurz gefasst hat, hat, aus den Schriften von Nabil, der der Baha'i-Historiker war, eigentlich auf Englisch. Das waren auch wirklich Eindrücke, die unvergesslich sind für mich. Auch eine ganz wichtige Periode von meinem Leben war der Zeitpunkt, wo wir als Pioniere nach Tange, in Marokko, hingezogen sind, aus Was war das? Das war 1953, sind wir... November 1953 sind wir nach Tange gekommen. Da waren Pioniere, Bahá'í Pioniere, das sind, haben wir gleich haben wir besprochen. Pioniere sind ja die Leute, die ihr eigenes Land verlassen und dann in ein neues Gebiet hinreisen, um die den Bahá'í Glauben zu propagieren. Da waren Pioniere aus dem Iran und aus Amerika. Und die Sekretärin von Baha'i Gruppe war eine sehr wirklich vertiefte und geistige amerikanische Baha'i. Die war schwarzhäutig, war ein Rechtsanwalt, der dahin gekommen ist. Wie hieß die Dame? Elsie Austin. Dann hat die Baha'i Gruppe dort ein Foto gemacht. Und dieses Foto hat Elsie Austin an Shoji Fendi geschickt nach Haifa. Mhm. Anger war ein ziemlich internationales Gebiet und da waren sehr viele Nationen dort. An erster Stelle, außer den Marokkanern, waren die Spanier und dann Franzosen und dann andere. Da haben die angefangen, die Lehrarbeit zu machen. Und Verschiedene Leute in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Wir hatten damals Herrn Muhammad Ali Jalali, war auch ein Bahai-Gelehrter aus dem Iran, der früher auch ein islamischer Gelehrter war. Und er hat auch die arabische Sprache gut, gut beherrscht. Und unter der Arabern und der marokkanischen Bevölkerung hat er die Lehrarbeit gemacht. Das sind einige, ein paar aus der arabischen Bevölkerung haben sich erklärt und dann aus der spanischen Bevölkerung. Jedenfalls zum 21. April, einige Tage vor dem 21., ich weiß das war vielleicht am 14. oder 15. haben die Freunde in Tange gemerkt, dass sie weit über der Pensum von 9 sind für, die Lokale, für den lokalen Geistigen Rat. Ein kleiner Morsel des Puzzles. Ich Puzzle. viel Drohnen vor der Zwischenzeit. Uh, die sind in den 60er Jahren, als ich zurückkomme. Ich schreibe von den 50er Jahren. In war er die Ereignisse von John. Da war dann Haifa, da war dann Tangier. Wie, wie fand man dann die pure 10 Jahren, oder zwischen 15 Jahren, bis das der Heizschule zu beschrugt? An Tanja war es effektiv so, dass ich keine Schule, reguläre Schule besuchen konnte. Die Schule hat mich nicht akzeptiert, weil ich kein Französisch gesprochen habe. Spanisch habe ich auch nicht viel gesprochen. Und, äh, die einzige Sprache, die ich wirklich beherrscht habe für, eine, für ein Schulstudium, war Persisch, was in Tanger nicht möglich war. In Tanger war für mich die einzige Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, war die Abendschule amerikanisch. Die Amerikaner haben eine Primärschule gehabt dort und haben Abendklassen, für Englisch abgehalten, aber sonst nichts. Da habe ich Englisch studiert und dann habe ich auch mit dieser äh, Madame Elsie Austin sehr oft Englisch gelernt. Mhm. Und dann habe ich mit Herrn Mohammed Jalali, der ein Bahai-Gelehrter war, auch die Bahai-Schriften, auch die arabischen Bücher, von den Bahá'í bei ihm mhm. studiert, also war beschäftigt und dann auch, was ich als Aufgabe gehabt habe, war natürlich auch, war, eine, ein, ein, war ich Übersetzer von meinem mein Vater, auch gleichzeitig Fahrer von ihm und so, es war eigentlich praktisch die, die rechte Hand von ihm. und wollte aber meine reguläre Schule irgendwann, irgendwann beenden. Dann ist mein älterer Bruder, der in, in Hamburg in der Zwischenzeit studiert hat, ist nach danke gekommen, um uns zu besuchen und hat mich mitgenommen. In Hamburg gab es eine dreiwöchige Kur für Morgengeschwür. Mein Bruder hatte auch Morgengeschwür gehabt. Ja. Also wir haben zusammen in einem Zimmer gewohnt und im Krankenhaus und äh, wurden behandelt. Er wurde ausgeheilt und ich nicht. Ich blieb noch drei weitere Wochen. In der Zwischenzeit, ich hatte ja sonst nichts zu tun, habe ich versucht Deutsch zu lernen. Mein Bruder hat, hat mehr sein Deutschlehrbuch gegeben ich habe es mit ihm immer gelernt und dann die äh, äh, Krankenschwester und so weiter, die reingekommen sind und so weiter, habe hab ich mit denen mich unterhalten, versucht zu unterhalten und so. Schließlich war ich auch ungefähr gesund und wollte nach England, um weiter zu studieren. Dann hat mein Bruder und noch ein Freund von mir, der in Rafsenjohn in derselben Klasse war wie ich, der hat auch dort in der Schule, in, in Hamburg ist er zur Schule gegangen, die hat mich überzeugt, dort zu bleiben und dann wenigstens mit dem Direktor von seiner Schule ein, eine Unterredung zu haben und sehen, ob, ob ich dort zugelassen werde. Ich habe gesagt, okay, wenn es geht. Dann habe ich, der hat meine Zeugnisse gesehen, hat man Leute wirklich gute, gute Nummern, Noten an sich und hat ein bisschen Deutsch mit mir gesprochen. Ich konnte ihm antworten und, und wir konnten uns unterhalten. Hat er gesagt, für sechs Wochen, dass du hier Deutsch gelernt hast, sprichst du schon ganz gut. Also ich werde dich aufnehmen mit der Bedingung, ich hatte in Iran die 10. Klasse beendet. Dass du hier in die 11. Klasse gehen kannst. Und dort brauchst du das erste Jahr nur die Naturwissenschaftlichen und Mathematik und äh, Geometrie und so Sachen äh, lernen und Prüfungen machen, aber äh, dort, wo du Sprache brauchst, brauchst du noch keine Prüfungen zu machen. Aber nachher, wenn du es bestehst, die 11. Klasse, kannst du in die 12. Klasse, aber dann musst du alles lernen. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Die 11. Klasse habe ich geschafft, in der Formel, die er beschrieben hat. In der 12. Klasse war natürlich ganz schwer, auf Deutsch alles zu durch Aufsätze zu schreiben, wie die anderen und so weiter. Das habe ich auch mit Ach und Krach geschafft. Und das Abitur gemacht. In Deutschland waren damals 13 Jahre. In Frankreich und überall waren es 12 Jahre. Dann habe ich mich entschlossen, Stahlhüttenwesen zu studieren. Stahlhüttenwesen Und dann habe ich in Österreich weiter studiert auf der Montanistischen Hochschule. Wenn ich mein Diplom hatte, bin ich zurückgegangen nach Iran. Das haben wir, das hat ja. er ja. ja. das ist gesagt. Ja okay. Ja. Und dann sind wir nach Luxemburg gekommen. Das war dann der Anlass, warum ich nach Luxemburg gekommen bin. Auf jeden Fall merci, dass wir die Zeit konnten holen für die Frohen zu stellen. Wir sagen allen merci, merci für uns. Ja. Ja.